Mathewissen, Prüfungswissen kompakt. Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln trat. Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager. Das heutige Thema lautet Gleichungen mit einer Unbekannten. Es liegt Ihnen folgende Gleichung vor. Ihre Aufgabe ist es, die gesuchte Größe zu bestimmen. Die Gleichung wird nach der gesuchten Größe aufgelöst. Im ersten Schritt wird die Zahl minus 100 auf die rechte Seite der Gleichung gebracht indem auf beiden Seiten 100 hinzuaddiert werden. Im nächsten Schritt werden beide Seiten durch die Zahl 24 dividiert. Die gesuchte Größe hat den Wert 5. Das war ein kurzer Einblick in das Thema Gleichungen mit einer Unbekannten. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten vermitteln trat.